Man könnte sagen, auf der einen Seite ist das wissenschaftliche Wissen ja transnational. Es ist transnational in dem Sinne, dass die Ansprüche, die Wissensansprüche, die in der Wissenschaft entstehen, dass sie geprüft werden in einem begrifflichen Rahmen, für den Nationen keine Bedeutung hat. Insofern ist das Wissen selbst, das wissenschaftliche Wissen selbst, ein transnationales Wissen. Nicht aber ähm, gilt das in gleicher Weise für die Wissenschaftssysteme, für die Träger dieses Wissens, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst. Die bewegen sich natürlich in gesellschaftlichen Räumen, die über Nationalität und vieles andere über Sprache und so weiter bestimmt sind. Und sie sind deswegen sozusagen Botschafter ihres Landes. Und wenn sie zusammenarbeiten, wenn sie bi- und multilateral zusammenarbeiten, dann entstehen Verbindungen zwischen wichtigen Gruppen in den Gesellschaften, in den jeweiligen Gesellschaften. Und diese Verbindungen, haben eine Tragfähigkeit, wie man auch für die deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen sagen kann, und zwar nicht erst über die letzten 20 Jahre, sondern ähm, im Grunde seit den 20er Jahren, die haben eine Tragfähigkeit, die sich gerade dann bewährt, wenn andere wenn politische Verhältnisse, wenn die ökonomischen Verhältnisse, wenn geopolitische ähm, Lagen sich so verändern, dass die Verhältnisse zwischen den Gesellschaften auch komplizierter werden. Gerade dann kann sich wissenschaftliche Zusammenarbeit bewähren als ein tragfähiges, sozusagen aufrechterhaltenes Verbindungssystem ähm, zwischen den Gesellschaften. Und das ist, glaube ich, in vielen Teilen der Welt so. Es ist ganz gewiss zwischen der Russischen Föderation und der Bundesrepublik so, dass dort der Wissenschaftsdiplomatie oder der Außenwissenschaftspolitik oder der dritten Säule der Außenpolitik, wie immer die Metaphern dafür heißen mögen, dass dieser Art von bilateraler und multilateraler Verbindung eine besondere und in unserem Fall eben auch eine langfristig tragfähige Bedeutung zukommen kann und zukommt.